Hallo, ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid bis jetzt unbeschadet durch die dritte Welle gekommen. Ähm, ihr wisst ja, dass ich im September mit einem zweiten Studium angefangen habe in einer neuen Stadt. Ich bin umgezogen nach Berlin und habe mich dazu entschlossen, ein neues Bachelorstudium anzu anzubeginnen, ne, anzufangen. Und zwar das Studium der Biologie. Nicht auf Lehramt, nicht als Kombi-Bachelor, sondern einfach nur Biologie, die Naturwissenschaft an sich. Und ich bekomme immer wieder Fragen, wie das denn jetzt eigentlich so ist während Corona. Wie funktioniert Studieren? Funktioniert das nur online oder gibt es auch offline irgendwas? Trifft man sich? Lernt man überhaupt Menschen kennen? Wie schreibt man die Klausuren? Und ich dachte mir, nachdem ich jetzt das erste Semester hinter mich gebracht habe, jetzt in Semesterferien, hatte ich euch ja schon erzählt, reden wir doch einfach mal darüber. Und ich werde jetzt einfach mal alle Fragen beantworten, die meiner Meinung nach so am wichtigsten oder am interessantesten sind. Falls ihr noch konkretere Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare, dann kann ich auch noch mal ein Q&A konkret zu diesen Fragen machen. Aber erstmal so das Allgemeine jetzt von mir. Ich werde es mal aufteilen in die drei Bereiche. Uni, Alltag, Menschen kennenlernen, vor allem im ersten Semester jetzt. Also es geht jetzt wirklich darum, wie ist es das Studium jetzt zu beginnen. Und Klausuren, weil das interessiert mit Sicherheit halt auch viele und das ist auch ein spannender Punkt, wie ich finde. Also erstmal die Frage, wie ist der uni Unialltag im Moment? Gibt es überhaupt so einen klassischen uni Unialltag oder wie funktioniert das alles so? Ähm, es ist jetzt natürlich so, ich kann jetzt nur für mich sprechen... Aber bei mir ist es aktuell so, dass die Vorlesungen online stattfinden, dass die Seminare begleitend zu den Vorlesungen online stattfinden. Die sind allerdings zu einer bestimmten Zeit. Die Vorlesungen kann ich mir dann angucken, anhören, wann ich möchte. Und dass auch die Klausuren online stattfinden. Zusätzlich habe ich noch Laborpraktika. Das ist halt beim Biologiestudium so, dass man wirklich im Labor vor Ort etwas macht. Zum Beispiel jetzt eine Maus präparieren, sodass man die Organe, sieht und abzeichnen. Nur als Beispiel. Im Basismodul Zoologie war das jetzt so. Also das sind eben Praktika, wo man wirklich vor Ort irgendetwas selbst macht und dadurch natürlich noch einen ganz anderen Lerneffekt hat. Also diese Praktika haben bei mir die ersten Wochen noch vor Ort stattgefunden, allerdings mit einem echt sehr, sehr gut differenzierten und auch ja umgesetzten Sicherheitskonzept. Also das habe ich sonst so im Alltag noch nirgendwo erlebt. Also erstens ist der Laborraum, wo das stattgefunden hat, sehr gut belüftet. Da sind oben überall diese Abzüge. Es wurde dauerhaft gemessen, wie der CO2-Gehalt oder so im Raum ist. Ähm, wir mussten alle dauerhaft Abstand halten. Also wir durften nicht irgendwie kurz mal auf Toilette kurz mal was trinken, sondern es war immer mit Ankündigungen. Ähm, und auch der Einlass hat so funktioniert, dass wir nacheinander alle in den Raum kommen durften. Das heißt also, es, ja, es hat sehr lange gedauert, es war sehr umständlich, aber es hat funktioniert. In den letzten Wochen wurde auch das dann online gemacht. Das ist natürlich relativ schwierig, weil du zu Hause nicht die ganzen Möglichkeiten hast. Aber da wurde das dann alles sehr, sehr gut vorbereitet. Also das muss ich wirklich sagen, da hat sich die Uni und die ähm, Zuständigen dafür, haben sich wirklich große Mühe gegeben, dass wir als Studierende da trotzdem noch den größtmöglichen Lerneffekt rausziehen können, haben das alles vorbereitet, haben sich wirklich Zeit genommen. Also da muss ich wirklich sagen, da kann, ich, kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ähm, ja, aber das heißt eben, dieses ganze Campusleben, was man sich so vorstellt, wenn es um Studieren geht, dieses ich gehe von dem Hörsaal zu dem Hörsaal, ich sitze in dem Hörsaal, ich interagiere mit Mitstudierenden, ich kann auch mal eine Frage an die Professorin oder den Professor stellen, ich gehe in die Mensa, ich habe mal zwei Stunden Zeit, mich auf irgendwelche Uniwiesen oder so zu chillen, gibt es halt nicht. Und was es dementsprechend natürlich auch nicht gibt, sind irgendwelche Erst-die-Veranstaltungen, obwohl ich glaube, es gab tatsächlich welche online, die ich jetzt nicht mitgemacht habe, aber halt irgendwelche Feierreihen oder so, Stammtische, das wird alles da probiert online abzuhalten, aber das ist natürlich nicht so möglich, wie es face to face möglich wäre. Also wenn man jetzt wirklich sagt, ich sehe das Studium als etwas, was ich mache, damit ich was lerne, was ja der Fall ist, dann ist definitiv deutlich mehr Selbstorganisation und Selbstmotivation erforderlich für dieses Online-Semester, als es eh schon in der Uni ist. Also in der Uni wird man ja nicht mehr an die Hand genommen, wie das jetzt in der Schule mal der Fall war, sondern du kriegst halt deine Informationen und daraus musst du halt schauen, dass du irgendwas mitnimmst, dir da was zu durchliest, dass du dir irgendwie aneignest. Und das kriegen wir weiterhin. Aber, naja, wie gehe ich halt damit um? Gucke ich mir die Vorlesung jetzt im Bett an oder setze ich mich an den Schreibtisch und schreibe was mit? Oder ähm, fange ich früh genug an, für die Klausel zu lernen? Oder eben nicht? Das sind halt alles so Sachen, die sind dann eben von dir abhängig. Und ich glaube, dass ja, also ein Online-Semester oder auch ein Fernstudium, das ist ja sehr damit wahrscheinlich zu vergleichen, für Leute, die Probleme damit haben, sich selbst zu motivieren oder sich selbst ihren Tagesablauf zu strukturieren, schwierig sein könnte. Dann die sehr wichtige Frage, lernt man überhaupt gerade Menschen kennen? Kann man gerade Freunde finden? Gibt es Kontakte? Also ich muss sagen, es ist natürlich was ganz, ganz anderes. Ich weiß auch, bei meinem ersten Studium, da sitzt du halt den Tag einfach neben irgendeiner Person oder einer anderen Person und dann bist du irgendwie befreundet und gehst mal feiern zusammen und zack. Das gibt es halt jetzt nicht mehr. Und ich bin wirklich froh, dass ich nicht nach Berlin gekommen bin, ohne hier jemanden zu kennen oder... Ich ich wohne ja auch mit meinem Freund zusammen, also ich bin hier nicht komplett auf mich alleine gestellt. Ähm, die Uni gibt sich schon Mühe, Alternativen zu finden oder zu bieten, über die man sich eben connecten kann. Es gibt zum Beispiel, ich glaube einmal im Monat oder so, so einen Stammtisch, wo du dann online eben dich triffst und du kannst Quiz bei Quizzen mitmachen, Spiele spielen, kannst auch dich einfach unterhalten ähm, es gibt Angebote, dass du zum Beispiel vor Klausuren die älteren Studierenden fragen kannst, ob sie noch Tipps haben oder sowas. Und wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe von allen Studierenden, also in meinem Semester, die Biologie angefangen haben. Aber da sind dann eben in dieser WhatsApp-Gruppe, keine Ahnung, 200, 300 Leute oder so drin. Das ist jetzt nicht besonders persönlich oder so, dass du dich besonders gut kennenlernst. Natürlich hast du die Möglichkeit und das würde ich sagen, ist auch eigentlich die beste Möglichkeit, jetzt gerade wirklich Menschen kennenzulernen, dann selber Lerngruppen zu bilden, dass man dann zum Beispiel in dieser großen WhatsApp-Gruppe fragt, ey, wer hat Bock oder wer braucht auch noch Unterstützung bei diesem und diesem Thema und dann trifft man sich eben in der Gruppe von fünf Leuten oder so natürlich online, um dann eben das Thema nochmal zu lernen und sich vielleicht auch selbst ein bisschen kennenzulernen. Und eben in den Seminaren oder in den Praktika hat man schon auch ab und an mal ähm, so eine Sequenz, wo man in kleinere Räume geht und dann was erarbeitet oder so. Also das sind eigentlich so die Momente, wo man jetzt mal jemanden sieht, wenn man die Kamera denn dann anmacht ähm, oder mit jemandem spricht, die oder der eben auch gerade Studierende ist und angefangen hat. Ähm, also die Möglichkeiten sind begrenzt. Natürlich ist Ganz viel möglich, aber mit ganz viel mehr Aufwand immer verbunden. Und wirklich Freunde zu finden, ist meiner Meinung nach eigentlich gerade, wenn du dich nicht siehst, fast unmöglich. Also das ist, ja, das sollte nicht der Grund sein, jetzt ein Studium anzufangen, weil das funktioniert nicht. Und jetzt zum dritten, sehr wichtigen Thema, das wahrscheinlich auch viele von euch interessiert. Wie werden denn aktuell eigentlich Klausuren geschrieben? Und das finde ich selbst sehr, sehr interessant, weil sich das von Uni zu Uni, von Fachbereich zu Fachbereich, von Klausur zu Klausur auch so krass unterscheidet. Also ich habe echt noch ein paar in meiner Umgebung, die oder in meinem Freundeskreis, die aktuell studieren und ich habe schon alles gehört. Bei mir ist es so, dass eine Klausur, also die Klausuren werden online geschrieben, in einem Programm, das wir uns vorher runterladen mussten, dass sobald du dieses Programm öffnest, alle anderen Programme auf deinem PC oder Laptop sperrt. Also du kannst dann, wenn du auf Klausur starten oder so geklickt hast, nichts anderes mehr bedienen. Du kannst nicht auf irgendwelche Notizen oder so zurückgreifen, die irgendwo auf deinem PC gespeichert sind, sodass du eben nicht schummeln kannst. Ansonsten gibt es bei mir aber keine Kontrollen. Also es gibt, ähm, ich muss die Webcam nicht anmachen, ich muss das Mikrofon nicht anmachen und so weiter und so fort. Also das ist so das Prinzip, wie es aktuell bei meinen Klausuren ist. Natürlich, das steht fest, man darf nicht schummeln, man darf nicht spicken oder irgendwen fragen oder irgendwelche sonstigen Hilfsmittel ähm, sich dazu ziehen, das ist klar und das unterschreibt man auch, ähm, ansonsten muss man natürlich auch mit Sanktionen rechnen, aber das ist eben das, wie meine Uni das angeht. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt wo wir wissen, man kann theoretisch auch in seinen Büchern oder so nachgucken, ähm, stellen wir die Klausuren so umfangreich und knallen einfach so viele Fragen mit rein, dass man zeitlich gar nicht die Möglichkeit hat, nachzugucken. Oder es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, wir machen sowas wie eine Open Book Klausur, also ihr dürft offiziell nachgucken, machen dafür aber die Aufgaben deutlich schwieriger. Gibt auch. Also habe ich schon von allen gehört. Dann gibt es auch das Prinzip, dass es bei uns auch so, dass die Fragen allen Studierenden in einer unterschiedlichen Reihenfolge gezeigt werden und auch in abgewandelter Form. Das heißt, wenn es jetzt eine Rechenaufgabe oder so ist, dann habe ich andere Zahlen, mit denen ich rechne, als meine Kommilitonen oder mein Kommilitone. Also, dass man sich nicht so gut absprechen kann. Dann habe ich schon davon gehört, dass Studierende die Aufgaben sich nur einmal angucken dürfen. Also, dass du wirklich nur Schritt für Schritt durch die Klausur durchgehen darfst und nicht zwischen Aufgaben springen darfst, was halt ein bisschen blöd ist, weil irgendwann haben wir ja mal gelernt, dass wir in der Klausur erstmal die Aufgaben bearbeiten sollen, die uns leicht fallen und dann, wenn wir noch am Ende Zeit haben, uns um die Aufgaben kümmern sollten, bei denen wir mehr Zeit brauchen. Das kann man dadurch nicht mehr. Ein Kumpel von mir hat jetzt eine Klausur geschrieben, der musste dauerhaft seine Webcam anhaben. Man musste dauerhaft seine Augen und seine, seinen Oberkörper bis zu den Händen sehen, sodass man also wirklich immer gucken konnte, wohin guckt der und blättert der irgendwo rum oder so. Ähm, dann habe ich schon mal gehört, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass sich jemand so zwischendurch mal in deine Webcam einwählt und dann sagt, hi, äh, zeig mir doch bitte mal, wie es um dich rum aussieht. Ich weiß nicht, wie das DSGVO-technisch alles irgendwie möglich ist. In Berlin anscheinend nicht, was gut ist, aber ja, das gibt's auch. Ach so, und natürlich kenne ich auch noch Studierende, die vor Ort schreiben und die einfach mit Maske und Plexiglasscheibe zwischeneinander ähm, drei, vier Stunden in einem Raum sitzen und da eben probieren, den Kopf dahin zu kriegen, Leistung in den Finger zu schicken. Oder ich habe auch schon gehört, dass man die Klausur zu Hause, aber Hände schreibt und dann einscannt und dann an die Professorin oder den Professor schickt. Also, ja, ihr merkt schon, es gibt da die wildesten Strategien und Ideen, Studierende irgendwie eine faire Klausuratmosphäre zu schaffen. Was davon jetzt funktioniert und wie man das bewerten will, muss irgendwie jeder für sich selbst entscheiden. Es ist aber spannend und ich finde es halt krass, weil dadurch, dass es jetzt bei mir wirklich relativ entspannt ist, also es ist noch nicht mal so, dass ich irgendwie, wenn ich fertig bin nach der Klausur, mich nochmal irgendwo melden muss oder so. Ich öffne das Programm und fertig. Und dadurch geht so ein bisschen dieser Klausurcharakter, dieses ich bin aufgeregt und so verloren. Weil du befindest dich halt immer in deinem sicheren Raum, zu Hause, bei mir jetzt im Schlafzimmer am Schreibtisch. Und dieses Kribbeln, was klar, so ein bisschen anstrengend ist, aber ja auch irgendwie zum Leben und zu so einer wichtigen Geschichte wie einer Klausur dazugehört, ist nicht mehr ganz so da. Aber ich verstehe, warum das so gemacht wird und ich will mich da auch echt nicht drüber beschweren. Ja, das waren so meiner Meinung nach erstmal die wichtigsten und interessantesten Fakten über mein Studium im letzten Semester. Ich weiß jetzt auch schon, dass mein nächstes Semester auch online sein wird, was ich auch gut finde. Es funktioniert für mich. Ich muss sogar sagen, dass ich mir dadurch ultra viel Wegzeit spare. Also ich würde sonst, keine Ahnung, bestimmt zwei Stunden jeden Tag pendeln und die Zeit brauche ich aktuell einfach, wenn ich noch nebenbei arbeite und so. Deswegen ähm, muss ich sogar sagen, es hat nicht nur Nachteile. Aber ja, es ist natürlich eine krasse Situation und ich glaube, wenn man dieses Studieren mit einem Studieren vor Corona vergleicht, dann ist nicht mehr so viel von diesem Studienalltag, von diesem entspanntes Leben, von diesem ich gehe in der Woche saufen oder ähm, ich nehme das alles auf die leichte Schulter übrig. Also es geht aktuell eigentlich beim Studieren halt darum, die irgendwie noch mehr selbst dieses Wissen anzueignen, mit noch weniger sozialen Kontakten und das funktioniert auch, aber der schöne Aspekt geht dadurch halt so ein bisschen verloren. Aber das ist ja einfach so, also ich will mich darüber jetzt nicht beschweren, das ist halt so, wie es gerade ist und ähm, wie gesagt, ich komme damit eigentlich ganz gut klar, meine Klausuren sind jetzt auch gut ausgefallen, sodass ich da irgendwie auch ein gutes Gefühl habe und es ist ja auch aktuell so, auf jeden Fall in Berlin, dass das Semester gar nicht zählt. Also wenn ich jetzt durchgefallen wäre, dann wäre mir das nicht angerechnet worden. Hat also auch Vorteile. Also ja, das sind so ähm, die Gedanken, die ich einfach mal mit euch teilen wollte. Ihr könnt ja auch mal schreiben, studiert ihr ja auch gerade, wie funktioniert das bei euch so, weil wie gesagt, das ist ja so unterschiedlich. Und ähm, wie geht es euch damit? Kommt ihr klar oder wünscht ihr euch irgendwie mehr Support? Ähm, ihr könnt mir ja auch mal schreiben, ob ihr Interesse hättet generell auf so ein Interesse an, ähm, einem Video generell über Corona, wie ich damit so umgehe, ob ich irgendwelche Strategien habe oder so. Ähm, falls euch das interessiert, dann schreibt mir gerne. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht ein paar Infos über Mittel, die ihr nach denen ihr gesucht habt. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis dann. Tschüss!